Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und Lügner schädliches böse Wort gegen euch reden, um meines Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus sagt so viele Dinge, die anderen echt aufstoßen. Wenn du das verkündigst, was Gott dir zeigt, dann werden dir die Leute auch gegen dich böse reden und über dich Lügen erzählen. Sie werden anfangen, im Geiste gegen dich zu sein. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass wenn Leute wirklich böse gegen dich sind und Lügen über dich erzählen, dass du wirklich die Wahrheit verkündigst. Denn wenn du mal was Falsches sagen würdest, dann würden andere Kinder Gottes dich aufmerksam machen. Sie werden für dich, nicht gegen dich. Du bekommst zur Ermahnung, etwas Gutes, wenn du dich korrigieren kannst, wenn du die Wahrheit sagst, dann können sie dich nicht korrigieren. Das einzige Mittel, was ihnen dann bleibt, ist, Lügen zu erzählen. Gott möchte, dass wir die Wahrheit verkünden und nicht auf das Ansehen der Person machen. Wir sollen niemanden schmeicheln, wir sollen die Wahrheit verkündigen und die kann für manche unangenehm sein. Ein weiser Mensch nimmt so recht an. Denn zu Rechtweisung, Kritik, Belehrung sind alles zum Guten. Ein weiser Mensch ist dankbar dafür. Als Jesus ein Wunder getan hat, haben sie zu ihm gesagt, dass er selbst von einem Dämon besessen ist. Was völlig absurd, Jesus hat auch gesagt, dass das Böse nicht gegen das Böse handelt. So ein Dämon treibt nicht den anderen aus.